Einsprachen gegen 5G-Antennen. Das müssen die Gemeindebehörden wissen. Am 23. August 2022 fand in Eritz, einer Schweizer Gemeinde im Kanton-Bern, eine öffentliche 5G-Informationsveranstaltung statt. Die Referenten Christian Oesch, Präsident Schweizerischer Verein Wir, Andreas Pflugshaupt, Versicherungsmathematiker und Hauptverfasser vieler Einsprachen, und Daniel Laubscher, Berater Ortsplanung, Stadtplanung, Raumplanung, luden zu dieser Veranstaltung ein. Anlass dazu war der geplante Neubau einer 5G-Mobilfunkantenne, gegen den sich in der Gemeinde Widerstand regt. Christian Oesch mit Wohnsitz in Eritz zeigte am Beispiel dieser Gemeinde auf, dass sich die Gemeindebehörden teilweise nicht an ihre eigenen Gesetze halten und nicht gewillt sind, die Bürger über den Bau von Mobilfunkantennen zu informieren. Oft seien die Behörden auch falsch informiert. Ösch verwies dazu auf ein Dossier zum Thema 5G, das vom Schweizerischen Gemeindeverband SGV in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter Swisscom AG herausgegeben und an die Gemeinden in der Schweiz versandt wurde. Im Folgenden sehen Sie ausgewählte Auszüge aus den drei Referaten. Diese Informationen sind ein Beitrag dazu, dass Gemeindebehörden in der Schweiz vollumfänglich über ihre Aufgaben und Möglichkeiten informiert werden können. Also das ist eine ganz wichtige Folie hier. Und 5 g wir wussten schon im 19, ich habe durch einen Whistleblower im Bund eine E-Mail gekriegt zwischen dem Hardware- und Softwarehersteller äh, Huawei, Chinesen Software, der an den Staat, also nach Bern gegangen ist, da war ein Austausch und die Chinesen mit dem Huawei Hardware mit den Antennen Sunrise Sat hauptsächlich, haben unserem Staat gesagt, unseren Experten, vergisst 5G ohne dass ihr die Grenzwerte erhöht. Und das ist nicht einfach, die Grenzwerte zu erhöhen. Okay? Sie haben es jetzt gemacht, am 17. Dezember, nachdem wir 5G-Kritiker Sie an die Wand gepresst haben, mit über 3000 Einsprachen. Hm? Äh, ihr werdet hören, 15 Bundesgerichtsfälle fällig. Das Verwaltungsgericht sind Schlangen am Anstehen. Die Baudirektion Ben reißen sich die Haare aus. Okay? Aber nur die Leute, die sich mit Einsprache okay, begeben, werden eine Chance haben, diese Dinge zu stieren und mal warten und abwarten. Und diese Zeit haben wir genutzt, der Bund, die Industrie, die Asyl Lobby, die Medien. Die Politik haben wir an die Wand gefahren für drei Jahre, sie zu verlangsamen, die Infrastruktur auszubauen. Und wenn wir das hinkriegen, können sie uns nicht digitalisieren, wie das eigentlich vorgenommen werden sollte. Das ist der Grund. Applaus Frau Samaruga ist nicht auf meiner Bühne, aber ja, ich bin nicht hier, um Menschen anzugreifen. Heute geht es um die Fakten. Sie mussten was machen, diese arme Frau. Sie sind am Verzweifeln. Wir haben drei Betreiber, also Anbieter, Sunrise, Swisscom, Saat, und dann haben wir die Asyl-Lobby. Das sind, das sind nicht 100 Millionen, das sind Milliarden Firmen, okay, meine lieben Freunde. Und jeden Monat, wenn wir unsere Rechnung bezahlen, sponsern wir diese Unternehmen. Also sie mussten was unternehmen, darum haben sie widerrechtlich... Okay, der rechtlich eine Grenzwetterhöhung gemacht am 17. Dezember. Ein schönes Geschenk für diese Schwurler, Verschwörungstheoretiker und wie wir auch genannt werden, ja, mussten was unternehmen. Das war ein PR-Stand auf Englisch. Die mussten etwas in den Medien bringen, damit alle, die noch Einsprachen machen, irgendwie dabei sind in einer Einsprache, denken: Jetzt haben wir verloren, jetzt kommt diese Dorfantenne. sowieso, jetzt müssen wir aufgeben. Nein, okay. ich sage nein. Wir haben die Bundesverfassung, wir haben den Umweltschutz, wir haben die NIS, wir haben den Nürnberger Kodex. Wie das jetzt im Moment vorangepatcht wird, das ganze 5G, die die, ja? das ist ein Menschenexperiment. Wir sind alle Teil von einem Menschenexperiment und durch diese Maßnahmen von uns, Strategie, Einsprachen zu machen und so, haben wir Zeit gewonnen, um was? Ja? weitere Gesundheitsstudien zu wenden, zu machen und so. Wir haben jetzt zusätzliche Studien und ich komme dann gleich drauf. Sie kommen eigentlich, ja, sie kommen selber drauf, dass etwas nicht stimmt. Aber niemand hält sie dazu. Versteht ihr? Alle sagen nur Ja und Amen. Im Nationalständerat, niemand hat den Rücken mal da zu sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss. Also gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir auf etwas ganz, ganz Spezifisches. Und darum habe ich das Gefühl, dass unsere Gemeinde missinformiert und mit Falschinformationen bombardiert wurde und sich einfach voreingenommen nicht dazu eingelassen hat, diesen Informationsabend mit uns zu gestalten. Das ist kein persönlicher Angriff. Ich sage es: Unsere Gemeinden werden bombardiert. Hier ist der Schweizer Gemeindeverband. Letzten April haben sie dieses Magazin rausgemacht Dossier 5G eine Publikation des Schweizerischen Gemeindeverbands in Zusammenarbeit mit Swisscom 15 Seiten nur Propaganda absolut hundertprozentig nur Propaganda ich weiß dass Mobilfunk sexy ist okay wir könnten dies und das und das und das aber wenn wir dazu unsere Gesundheit verlieren und nächstes Jahr vielleicht in 2023 24 25 30 35 von uns in Arbeit nehmen gehen nicht mehr auf die Arbeit denn die haben Probleme, gesundheitliche. Es heißt Elektrosensibilität. Die Studie von DRETH 2020 hat uns schon zu, vor zwei Jahren gesagt, 10,6% 10, sind schon elektrosensibel. Wir haben also 10 von unseren, also im Moment haben wir 20 Leute, die Gesundheitsstörungen haben, ohne dass sie eigentlich wissen oder diagnostiziert worden sind, dass ihr mit Elektrosmog zu tun habt. Es wird von der Schulmedizin misdiagnosiert, okay? Fakt. Und das wird dann als Burnout oder sonstige krankheiten wahrgenommen. Also hier haben wir ein ganz großes Problem und das nächste Problem ist, wir haben absolut voreingenommen und befangene Berater. Ich mache das nicht eine persönliche Attacke hier auf Professor Rösli. Aber er ist nicht wirklich mein Freund, denn er verzählt immer weiter, weiter, weiter Falschinformationen und darum machen wir den heutigen Abend. Alle, die da drin sitzen und irgendwie in einer Gemeindebehörde, sei das eine Kommission oder sogar in einem Gemeinderat sitzen, sollen das ganz gut lesen. Ich lese nur den ersten Abschnitt. Die Gemeinden sorgen dafür, dass Ihnen das nötige Fachwissen zugänglich ist. Ja, der zweite ist auch noch lustig. Verfügen Sie nicht über eigene Fachleute. Lassen Sie die Baugesuche durch ein regionales Bauinspektorat oder durch die Fachleute einer anderen Gemeinde oder durch private Fachleute prüfen. Und wenn ich dann so dumme Briefe sehe, von Gemeindepräsidenten unterschrieben und meistens noch von der Sekretärin oder der Gemeindeschreiberin, ja, wir haben das angeschaut und aufgrund des Briefes von Acker zum Beispiel, Amt für Gemeinde- und Raumordnung oder sonst von irgendeinem Amt oder von der Asut, es sei alles in Ordnung, haben wir keine Möglichkeit, dieses Baugesuch nicht zu bewilligen. Aber Sie haben sich überhaupt nicht darum bemüht, überhaupt etwas zu verstehen von dieser ganzen Technik. Wären Sie verpflichtet. Das geht jetzt für den Kanton Bern weil nicht jeder Kanton hat Regierungsstatthalter. Also in den, für das grundsätzlich Baugesucht ist zuständig der Gemeinderat oder der Regierungsstatthalter. Das kommt auf die Gemeindegröße an. Hilterfingen, Oberhofen und so weiter, kleinere Gemeinden, also auch solche mit 5000 Einwohnern, haben in der Regel, äh, kann nicht der Gemeinderat über eine Baubewilligung einer Mobilfunkantenne bestimmen. Das geht dann zum Regierungsstatthalter. Jetzt kann man da Einsprache machen. Dann gibt es ein bisschen hin und her. Ich, ich kenne das bestens, ich habe mindestens schon 100 Einsprachen verfasst. Dann hat man die Möglichkeit, bis dahin kostet das noch nichts. Beschwerde einzureichen bei der Bau- und Verkehrsdirektion in Bern, das ist bei Regierungsrat Christoph Neuhaus. Der ist in letzter Zeit auch aufgewacht und ich habe lange mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn sehr gut und sehr lange. Und äh, mittlerweile werden ein wirklich großteil der beschwerden werden gut geheißen weil er gemerkt hat dass da irgendwas nicht stimmt das hat er übrigens gemerkt beim blaues skandal ja. wenn das nichts nutzt kann man das weiterziehen ans verwaltungsgericht dann Zuletzt noch ans Bundesgericht und wenn man FIDUZ hat, kann man es noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Ich danke Ihnen für äh, Ihre Aufmerksamkeit und da sehen Sie noch, äh, das ist schon veraltet, aber, aber das ist das Minimum, was, was schon längst im Kanal ist. Fälle vor Bundesgericht, Zürich drei Fälle, Bern ein Fall, Obwalden Westschweiz drei Fälle, nur teilweise 5G Aargau äh, Einfall Fall und weitere in Vorbereitung waren damals 15 schon. Es scheint mir wichtig, dass meine Aufgabe jetzt noch ist, den Gemeindevertreten, wenn solche anwesend wären, aufzuzeigen, was sind ihre Aufgaben, was müssen sie tun, was können sie tun, was dürfen sie tun, aber was müssen sie tun, um was können sie sich nicht futtieren, um was äh, können sie auch nicht delegieren, also nicht dem Kanton, nicht dem Bund, welche ureigene Aufgaben muss jede Gemeindebehörde, insbesondere jede Baupolizei, Baubewilligungsbehörden zwingend äh, vornehmen und auch entscheiden bei den Mobilfunkanlagen, bei den Baugesuchen? Ich zu meiner Person durfte selber äh, Mobilfunkantennen damals noch als Stadtplaner von einer mittelgroßen Schweizer Stadt beurteilen, behandeln, bewilligen. Und ich habe mir dann immer äh, an, da, an die gesetzlichen Grundlagen gehalten. Also ich habe mich immer orientiert am Umweltschutzgesetz, an der Strahlenschutzverordnung, an den Baugesetzen. Es gibt ganz viele Gesetze, die das regeln. Wir haben es heute ja auch schon gehört. Äh, und ich habe mich äh, am Rechtsstaat orientiert und äh, war im Glauben, dass alles rechtens war. Leider ist das heute nicht mehr so. Das haben wir auch gehört. Dass sehr die rechte nicht eingehalten werden und einfach äh, zumindest rechtsbeugung besteht rechtsbiegung man legt sich die sache so zurecht damit äh, die äh, 5g der rollout möglichst schnell vonstatten gehen kann also die gemeinde äh, muss sich damit beschäftigen sie kommt nicht darum und die meisten gemeinden machen genau das sie beschäftigt sich nicht damit und delegiert die ganze <lacht> sache Dabei muss man auch wissen, dass äh, es um ganz unterschiedliche Funktechniken handelt. Wir kommen darauf, äh, auch das ist entscheidend. Äh, die verschiedenen wirtschaftlichen Interessen, öffentliche Interessen, die werde ich ganz kurz noch streifen. Energiebedarf, ein großes Thema, gerade heute, wo ja äh, das gleiche Departement, das UVEC, sagt, wir müssen jetzt Strom sparen. Äh, sagt auch, das sagen sie nie dass der Energiebedarf bei Mobilfunk, insbesondere bei adaptiven Antennen, zehnmal höher ist, für die gleiche Datenrate zu übertragen als mit Glasfaser. Also wie Sie das dann vor dem sogenannten Klimawandel rechtfertigen wollen, wird sich noch zeigen. Auch die Überwachung haben wir heute schon sehr viel gehört, ich werde das aus Sicht der Gemeinde nur noch kurz streifen und über die Volksgesundheit, das lasse ich momentan ganz, da wissen Sie zum Teil mehr als ich, also ich weiß auch viel, aber das können Sie auch selber nachschlagen. Ja, was ist jetzt passiert? Die Schweiz ist äh, zum Teil mindestens zur Hälfte aufgewacht. Die Leute merken, da stimmt was nicht, da werden wir angelogen nach Strich und Faden. Und äh, die merken auch, das kann nicht stimmen. Intuitiv funktioniert eben das Denken, leider nicht bei allen, aber intuitiv spürt jeder von uns, da stimmt etwas nicht. Wir werden wirklich angelogen. Darum hat sich auch eine ja, Graswurzelbewegung definiert und ist auch aufbegehrt. Es sind über 3000 äh, Verfahren hängig, Beschwerde, Einsprachen und so weiter, haben wir alles gehört heute Abend schon. Und das spaltet natürlich die Bevölkerung. Also man ist entweder Befürworter oder Gegner. Und es treibt einen Keil mitten durch die Bevölkerung. Man spricht nicht mehr miteinander. Und das ist eigentlich schade, weil. Das müsste man, um denjenigen, die einfach den Staatspropagandismus glauben, die Augen zu öffnen, diesen das zu erklären. Also, das wäre bitter nötig und das ist auch eine Gemeindeaufgabe. Obwohl wir hier gesehen haben, im Eritz hat man diese Gemeindeaufgaben gestrichen. Das ist für mich äußerst fragwürdig, weil das ist eigentlich eine ureigene Gemeindeaufgabe, die die Gemeinde, der Gemeinderat, seinen Wählen, seinen Bürgern schuldig ist und auch erfüllen muss. Um die kann er sich nicht drücken. Es geht leider nicht ohne Technik, ich versuche das nochmal, was Andreas gemacht hat, schon vielleicht mit ein paar Worten mehr, auch für die Gemeinden, was sie wissen müssen. Bisherige Antennen, 3G, 4G, sind sogenannte Sektorantennen, die haben einen Antennenstandpunkt mit einer Hauptstrahlrichtung und senden immer gleichmäßig statisch. Man kann nur die Sendeleistung erhöhen, dann strahlt sie stärker, man kann sie zurücknehmen, aber sie strahlt statisch, also bewegt sich nicht im Gegensatz zu adaptiven Antennen. Die, äh, die sogenannten Beams haben wir auch schon gehört, die können fokussieren, also die können ihre Strahleleistung äh, bündeln und genau nutzerabhängig dorthin strahlen, wo die Datenmengen auch abgefragt werden. Das sind sogenannte intelligente Antennen, die über Software dorthin ihre Strahlenbeams richten, wo am meisten Daten gebraucht werden. Das sind zwei Antennendiagrammen. Diagramme. Bei einer äh, 3G, 4G kann hier ein User oder ein Omen, also ein Ort mit empfindlicher Nutzung, ein Schulhaus oder was auch immer sein. Und da sehen Sie die Differenz in der gleichen Situation, dass es mit adaptiven Antennen schon rein durch diese Sache äh, anders strahlen kann und andere Belastungen zustande kommen. Hier in einer anderen Darstellung noch einmal besser visualisiert, eine äh, Sektorantenne mit einer fixen Hauptstrahlrichtung. Also die kann man nicht, man kann schon mechanisch sie verändern, aber das würde man äh, sehen und merken. Äh, die strahlt immer gleich, immer in die gleiche Richtung, immer den gleichen Kegel und einzig, wenn man äh, höher dreht, äh, wird die Strahlung stärker. Ganz im Gegenteil zu einer adaptiven Antenne. Das ist jetzt nur ein Beam, der hier in Millisekunden bewegt. Die Visualisierung ist auch noch in einer 50-fachen Verlangsamung. Also können Sie sich vorstellen, wenn da die Post abgeht, wie sich das bewegt. Es ist auch noch gut zu wissen, dass das nur ein Beam ist. Also eine Antenne kann bis Maximum 64 einzelne Beams. 81 mittlerweile schon, also die Technik springt voran und äh, diese können, können ihre Beams horizontal, vertikal ausrichten, dort, wo es hin muss. Also Sie sehen, es ist eine ganz andere Funktion, eine ganz andere Funktechnik, die kann man sicher nicht vergleichen wie, wie bis äh, anhin mit den äh, Sektorantennen. Die Branche, die Mobilfunkbetreiber, der Verband Asut, Macht natürlich immer äh, schöne Werbung, und das ist Ihr äh, Paradebeispiel, wo Sie aufzuzeigen versuchen, dass ja jetzt eben eine 5G-Antenne weniger strahlt. Sie machen das mit solchen. Darstellungen, also das ist ein Beam. Hier ist jemand, der einen Film in Minuten, in Sekundenbruchteile einen ganzen Film herunterlädt. Das braucht viele Datenleistung. Dann wird die ganze Sendeleistung auf diese Person fokussiert. Die Betreiber wollen damit aufzeigen, dass die ja gar nicht überall, überall, wo es weiß ist, strahlt ja nichts. Dort ist keine Datenverkehr, also strahlt das nicht. Das ist äh, trügerisch das Bild, es ist auch gewollt äh, trügerisch äh, dargestellt. Erstens hören die Beams nie einfach auf, die gehen durch die Personen durch. Zweitens sind die Beams immer viel äh, breiter, also äh, beim Endkunden, äh, je nachdem wie weit er von der Antenne weg ist, sind die Beams bis zu 30 Meter breit. Also damit man etwa eine Vorstellung hat, es sind immer, wenn jemand Daten sind immer auch unabhängige und beteiligte Personen betroffen. Und jetzt müssen Sie sich das noch vorstellen, wenn sich das Ganze bewegt. Also, dann ist hier nichts mehr weiß. Vor allem wenn alle 64 oder 81 Antennen wie wild rund etwa 1200 Empfänger be äh bedienen und dann kommt es erst noch darauf an, wie viele Daten heruntergeladen werden. Also das mit den weniger Strahlen, weniger stark Strahlen, das ist einfach nur äh, ein großer Witz. Hier noch exemplarischer. Die Irreführung der Werbung, der 5G-Industrie. Also hier wird, hier kommt zum Beispiel der Sendestrahl direkt aufs Handy, Punkt genau, genauso breit wie das Handy und erst noch von oben. Also das muss von einem Satelliten kommen, äh, ist so nicht möglich. Das ist fake. Die Antennen stehen irgendwo da drüben oder da drüben und senden immer seitwärts. Und äh, wie gesagt, je nachdem, wie weit die Antenne hier da entfernt wäre, würde hier ein Bereich von 5 bis 30 Meter äh, alles bestrahlt. Das ist also schlichtweg auch technisch, wissenschaftlich nicht möglich. Nun, wer. Wie kontrolliert und misst man eine adaptive Antenne? Wir haben es bereits gehört heute Abend, es geht nicht, also es gibt keine Messgeräte und äh, man kann es noch nicht recht sicher, tatsächlich und rechtlich nicht messen. Der Bundesrat hat das äh, erkannt, dass da zwei verschiedene Funktechniken sind und hat dann auch die Strahlenverordnung angepasst. Also er hat gesagt, eine adaptive Antenne muss anders behandelt werden als eine. Konventionelle Antenne. Wie man das macht, hat er offen gelassen. Frau Somaruga, auch das haben wir bereits gehört, hatte dann die Lösung mit dem Korrekturfaktor und mit der gemittelten Messung. Auch dazu haben wir heute bereits viel gehört. Ich bringe einen ähnlichen Vergleich mit der gemittelten Messung. Also, das wäre wie wenn auf der Autobahn generell 120 gemittelt über sechs Minuten wäre. Dann könnte natürlich auch der Ferrari mal schauen, wie viel er herausbekommt und auf 250 beschleunigen, wenn er dann später wieder etwas langsamer fährt. Dann ist er gemittelt auch nicht über 120 gefahren. Und ja, wie man das messen will, wie der Radar aussehen soll und wie man das den Polizisten <lacht> erklären soll, hat Andreas ja sehr schön aufgezeigt. Nun, was sind die Folgen von dieser Messweise? Und diese wird sogenannt betrieben. Also die Antennen, es gibt Antennen, die, die funktionieren bereits so, also müsste eigentlich auch so gemessen werden. Es kann nicht gemessen werden, aber was Sie selber zugeben, die Branche, und auch die Behörden, es kommt zu Grenzwertüberschreitungen, also mit Faktor 4, 3 bis 4, das entspricht etwa dem, was schon aufgezeigt wurde, was die Betreiber auch möchten, nämlich eine vierfache Erhöhung der Strahlenschutzgrenzwerte, anstatt 5 Volt pro Meter 20 Volt pro Meter, also dort würde das etwa aufgehen. Mit einer solchen Messweise kommt es eben zu höheren Sendeleistungen, zu mehr Strahlung, zu Grenzwertüberschreitung und damit ist das Umweltschutzgesetz und das Vorsorgeprinzip ganz klar nicht mehr eingehalten. Und äh, leider haben wir noch kein Bundesgerichtsentscheid, der genau diese Frage rechtssicher klärt. Aber Folge von dieser Messweise ist und das ist Strahlungsphysik, da kann äh, die unabhängige liberale Tageszeitung alles Mögliche erklären. Es ist äh, ganz klar, kommt es zu einer stärkenden Strahlung äh, in der Gesamtexposition. Wer kontrolliert die Einhaltung der Strahlenschutzgrenzwerte? Also wir haben es jetzt mehrfach gehört, messen kann man es nicht. Äh, und es wurde auch im Großen Rat, äh, wurde das explizit vorgebracht. Eine Anfrage eines Grossrates äh, an den Regierungsrat, dieser bestätigt es auch, jawohl, im Kanton Bern, wir können es nicht messen und wir tun es auch nicht. Das Einzige, was sie machen, ist auf das sogenannte QS-System verweisen des Backums. Auch dazu haben wir heute Abend schon einiges gehört, also vielleicht was ich noch dazu sagen kann. Äh, diese 6 Minuten Mittelung beim Backcom hat übrigens ein Swisscom Manager dem Backcom so empfohlen. Dieses hat das übernommen und es gleich validiert. Und das haben wir auch gehört, diese Validierungszertifikate sind ausgelaufen. Also so läuft's. Und das muss eine Gemeinde wissen. Wenn die das, äh, ja, wenn sie bei einem normalen Baugesuch solche Rahmenbedingungen hat, sagt sie ganz einfach, Tatsächlich und rechtlich sind die Bewilligungsvoraussetzungen nicht vorhanden und erteilt keine Baubewilligung. Was machen unsere Behörden? Sie sagen, ja, wir können nicht anders, wir müssen das bewilligen. Der Kanton und der Bund hat es gesagt. Nun, dabei, dabei ist es immer in der ganzen Schweiz, in jedem Kanton, die Gemeinde, die Baupolizei und Baubewilligungsbehörde ist. Überall. Wir haben gehört, im Kanton Bern gibt es noch den Regierungsstatthalter, Aber der ist wie eine Gemeinde, der hat noch jede bewilligt. Also äh, es ist die Gemeinde, die sich mit dem Fachwissen auseinandersetzen muss, mit den juristischen mit den baurechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen muss und sie muss entscheiden. Eine Baubewilligungsbehörde ist erstinstanzliche Entscheidungsbehörde. Also immer die Gemeinde fest, sind die Bewilligungsvoraussetzungen vorhanden, ja oder nein. Das ist immer so, war immer so und wenn der Rechtsstaat nicht ganz äh, den Bach runterläuft, muss es auch so bleiben? Es gibt selbstverständlich Rechtsunsicherheiten, wir haben das gehört. Und es gibt Fragen, die muss das Bundesgericht noch beantworten. Aber vielleicht haben Sie die meisten Antennen, die heute strahlen, die wurden ohne Baubewilligung, also adaptive 5G-Antennen, die heute in Betrieb sind, wurden ohne Baubewilligung in Betrieb genommen. Und warum? Man hat gesagt, das ist eine Bagatelle, man stützt sich auf die ursprüngliche Baubewilligung. Das ist nur eine, eine Modifikation, also da ändert nicht viel, das bleibt alles, etwa beim Alten. Wir haben gesehen, schon die Funktechnik ist eine ganz andere und sie strahlen stärker und mehr. Aber es ist eine Bagatelle, das muss die Gemeinde wissen, das kann man der Gemeinde mit Facts aufzeigen, wird auch nicht bestritten weder von Behörde noch von, der, äh, von den Betreibern. Und trotzdem werden solche Bagatellbewilligungen einfach immer noch durchgewunken. Und wenn man es genau nimmt, eine Bagatellbewilligung heißt juristisch nichts anderes als eine Bewilligungsbefreiung, weil sich die Bewilligung auf die letztmalige äh, Baubewilligung stützt. Sie muss auch wissen, dass man nicht messen kann. Das haben wir bereits gehört. Sie muss das wissen mit zehnmal höheren Sendeleistungen. Auch das ist weder wissenschaftlich noch juristisch richtig vonstatten gegangen. Also, der Bundesrat ist gar nicht zuständig für solche Grenzwerterhöhungen. Trotzdem hat er es gemacht. Also äh, auch das Bundesgericht wird hier noch feststellen müssen, ob der Bundesrat überhaupt zuständig ist. Äh, solche Grenzwerterhöhungen über die Hintertür mit dem sogenannten Bubetrickli, Korrekturfaktor, Messweise und so weiter, sechs Minuten Mittelung, das ist rechtlich, aber auch wissenschaftlich nicht äh, statthaft. Was können Gemeinden tun? Und es gibt Gemeinden. Es gibt Gemeinden. Ich äh, bin äh, selbstständig unterwegs und äh, ich habe verschiedene Gemeinden äh, beraten können. Wir können das auch äh, in, im Zusammenhang mit äh, verschiedenen Vereinigungen beraten. Wir Gemeinden, wie sie, sich, wie sie ihre ureigene Aufgabe als Baubewilligungsbehörde wahrnehmen können. Sie sehen hier Gemeinden auch aus dem Kanton Bern aufgeführt, die es geschafft haben, dass Antennen abgeschaltet werden mussten, die es geschafft haben, dass Antennen verhindert werden konnten, die es geschafft haben, dass Antennen auch sistiert werden und Zeit gewinnen und die vor allem sich beschäftigt haben, sich informiert haben und dementsprechend ihre Aufgabe wahrnehmen. Hier noch äh, ein Beweis, es gibt auch noch Qualitätsmedien, die äh, objektiv berichten, also das ist noch nicht lange her, im Kanton Solothurn, Buchiberg, Buchegg-Gemeinde, äh, dort äh, wurde eine Antenne äh, von der Swisscom widerrechtlich umgerüstet, also die alte Antenne herunter, die neue adaptive hoch, die Gemeindebehörde hat gesagt, hey, hallo, widerrechtlich, du brauchst eine Baubewilligung, abschalten, Baugesuch einreichen und dann schauen wir dann mal, ob wir das bewilligen können. Die Swisscom hat natürlich diese Verfügung dieser Gemeinde angefochten mit Beschwerde beim Kanton der Kanton hat die Beschwerde abgewiesen, der Gemeinde recht gegeben. Dann hat die Swisscoms wissen wollen, hat weitergezogen vor Verwaltungsgericht. Und auch das Verwaltungsgericht hat noch nicht so lange her gesagt, fertig, widerrechtlich abschalten, Baugesuch. Und das geht, das muss die Gemeinde aber wollen. Und das müssen sie eigentlich auch, weil das ist ihre ureigene Aufgabe. Ja, jetzt vielleicht noch zu den verschiedenen Interessen. Also die öffentlichen Interessen müssten ja, vielen Dank, die öffentlichen Interessen müssten ja eigentlich ureigens von der Behörde, insbesondere auch von der Gemeinde, äh, abgedeckt werden und auch dazu Sorge tragen, dass diese Interessen äh, diskutiert werden, dass diese Interessen auch offengelegt und mit, ja, an Gemeindeversammlungen orientiert wird, was hier abgeht. Und, äh die, die Mobilfunkbranche, die hat natürlich ihr ureigenes Interesse, und das ist auch legitim, also die will ein Geschäftsmodell, äh, das äh, die eierlegende Wollmilchsau, sage ich dem immer, also innovatives Wachstum wird das meistens genannt, das mit neuen Geschäftsfeldern, mehr Daten schneller übertragen, natürlich äh, mehr Umsatz, mehr Rendite äh, generiert werden kann. Ein börsenkortiertes äh, Unternehmen ist fast gezwungen, äh, immer mehr, mehr, mehr, weil sonst äh, stirbt ihr Geschäftsmodell ab und äh, das ist eigentlich das ureigene Interesse, Interesse der, der Mobilfunkbetreiber. Aber dadurch kommt es, haben wir heute genügend gehört, natürlich durch dieses steigende Angebot, das wir sehr oft unreflektiert übernehmen, kommt es zu einem, äh, einer, Sie sagen sehr oft Verdoppelung der Datenmenge alle 18 Monate. Auch das ist äh, umstritten, wie genau das ist. Aber es kommt dazu natürlich zu einem exponentiellen Datenwachstum. Und wenn das Datenwachstum steigt, dann muss auch die Energie, die Sendeleistung steigen, weil man schlicht 100 äh, mal mehr Daten 100 mal schneller nicht mit weniger Energie äh, übertragen kann. Das haben wir auch schon gehört. Und äh, die Einhaltung der Strahlenschutzgrenzwerte, und das ist dann auf der juristischen Seite entscheidend, ist schlichtweg nicht möglich. Wir haben ja auch gehört, dass die Betreiber den Bundesrat aufmerksam gemacht haben, mit diesen Grenzwerten können wir das Geschäftsmodell 5G gar nicht betreiben, weil die Sendeleistung eben zu Grenzwertüberschreitung führen würde und ihr zuerst auch noch die Grenzwerte erhöhen muss, müsst. Und das hat, ist bis jetzt zum Glück nicht geschehen. Dann noch ein paar Worte äh, zur digitalen Überwachung. Äh, Christian hat das alles viel besser und viel von oben herab schon dargestellt, wie das ist. Ich kann einfach den Gemeinden nur mitteilen, was hier abgeht. Der Bund ändert sein Fernmeldegesetz und er schreibt explizit da rein, dass mit 5G die Behörde beabsichtigt, ihre Bürger in Echtzeit stärker zu überwachen. So steht es denn, man kann es ja auch nachlesen. Und äh, da geht es darum, dass natürlich äh, nicht nur die Überwachung, sondern die Digitalisierung des Menschen beabsichtigt ist. Also es geht darum, und das ist auch im gleichen Qualitätsjournalismus, äh, nicht auf der Frontseite, aber vor kurzem auf etwa Seite 6 bestätigt worden, während Corona, also in den letzten zwei Jahren, ist die Überwachung durch den Bund über Mobilfunk seiner Bürger um das Dreifache gestiegen? Es ist ein Fakt, dass sie sogar zugeben. Also Es läuft genauso, wie Christian es äh, erwähnt hat. Diese Agenda die wird bereits umgesetzt und äh, vollzogen. Auch in der Strategie Digitale Schweiz ist das nachzulesen. Dort kann man ganz klar sehen, dass der Bund einen Strukturwandel äh, anstrebt, also die Digitalisierung. Er sagt auch, es braucht ein Umdenken. Also wir müssen unsere alten äh, traditionellen Formen des Zusammenlebens, des Wirtschaftens, müssen wir aufgeben. Also der Bund fokussiert äh, strikt auf, ja, auch de, de, das Endprodukt wäre dann der Transhumanismus. Man kann heute auch schon in den Qualitätsmedien lesen, dass Klaus Schwab im WEF empfiehlt, Kindern kleine Chips unter die Haut zu bringen, damit sie besser überwacht werden können. Also, das sagen nicht wir Schwurbel. das sagen die Qualitätsmedien, kann man das nachlesen. Also, das zeigt eigentlich das große Bild, wohin die Reise gehen soll. Das natürliche damit auch, es wurde auch schon erwähnt, das Cyberrisiko, also äh, mit dieser Folie, alles Vernetzte ist sicher, gehackt zu werden, äh, das ist auch ein Fakt und damit steigt natürlich auch das Cyberrisiko, aber auch die Ängste der Bevölkerung, äh, wie damit umzugehen ist, äh, das ist auch schlicht ein Fakt, de, dem sich der Bund nicht äh, stellt. Und jetzt zum Abschluss noch äh, die Energie. Also die Energie, ich habe schon angedeutet, äh, Glasfaser oder Mobilfunk braucht zehnmal mehr äh, Energie, um die gleiche Datenmenge zu übertragen, wie wenn man es mit Glasfaser machen würde. Äh, und schon das alleine müsste eigentlich ausreichen, wenn das gleiche Uweck immer sagt, ja, wir müssen den ökologischen Fußabdruck senken, wir, müssen, wir haben Klimanotstand, wir müssen hier zwingend weniger Energie verbrauchen und dann wird eine solche Technik einfach ausgerollt, ohne ohne das überhaupt in Zusammenhang zu bringen, ohne das überhaupt zu diskutieren. Also jetzt, wo wir dann im Winter ja sowieso Stromnotlagen haben, wird sich dann zeigen, wer priorisiert wird. Äh, die Skilifte würden dann wahrscheinlich abgestellt, weil die äh, 5G äh, zehnmal mehr Strom brauchen, werden wohl weiterhin priorisiert, privilegiert, bevorzugt. Also hier äh, ist auch ein, äh, ja, einfach eine große äh, himmelschreiende Ungerechtigkeit am Laufen.